Schmerzen am Schienbein zwingen dich zur Laufpause. Du hast ein Schienbeinkantensyndrom. Mit unseren neun besten Übungen lernst du, wie du deinen Fuß stabilisieren kannst und den schmerzenden Muskel entspannst, so dass du schnell wieder in die Laufschuhe zurückkehren kannst. Durch das sehr straffe Wickeln eines Flossingbandes kommt es zur Kompression der schmerzenden Wadenmuskulatur.